Mein Name ist Nico Luma. Ich bin freier Berater und Autor in Hamburg. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und gehe irgendwie ziemlich oft zu Elternabenden. Von den Elternabenden twitter ich unter dem Handel Nico. Also ich bin jetzt seit, glaube ich, zehn Jahren immer wieder auf Elternabenden und deswegen höre ich immer wieder ähnliche Fragen, äh, ich höre ähnliche Diskussionen. In aller Regel werden die simpelsten Sachverhalte immer und immer und immer wieder wiederholt. Aus dem einfachen Grund, das kennen sie von ihren Schülern oder von ihren Kindern und das machen sie bei den Eltern genauso. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass wenn ich dabei nicht irgendein Ventil habe und mich darüber sofort äußern kann, dann würde ich das dort tun und würde in endlose Diskussionen verfallen mit den anderen Eltern, weil ich ganz oft nicht verstehe, wo die Aufregung liegt. Der letzte Tagesordnungspunkt verschiedenes ist eigentlich der Schlimmste von allen, denn hier können sich die Eltern noch mal richtig produzieren. Also bei uns machen wir das ja so und so und ich kann das sehr empfehlen und es hat sich als sehr brauchbar erwiesen. Und dann wird so ein Sendungsbewusstsein deutlich, dass Mütter gerne davon reden, wie gut das bei ihnen zu Hause läuft. Es sind eigentlich immer dieselben Typen da. Es gibt die ganz klassische Übermutter, die den Tagesablauf der Kinder mehrere Wochen im voraus plant. Da gibt es den Öko-Vater, der sich sehr darum sorgt, dass nur Bio ähm, verköstigt wird. Und es gibt auch immer wieder verpeilte Leute, die nicht in der Lage sind, sich Termine zu notieren ähm, oder ähnliches. Also da ist eine ganze Bandbreite von interessanten Persönlichkeiten da, die, glaube ich, alle einzeln für sich genommen total sympathisch sind. Aber wenn sie zusammengerottet werden zu einem Elternabend, dann wird das wirklich eine brisante Mischung. Also unter den Leuten, die die Tweets lesen, gibt es andere Eltern, die mitfühlen können. Es gibt auch Leute, die sagen, genau deswegen wollte ich keine Kinder haben und es gibt Leute, die fühlen sich einfach gut unterhalten von meinen Tweets und haben einen schönen Abend, während ich auf einem viel zu kleinen Holzstuhl sitze. Da meine Frau meine Tweets liest, weiß sie ganz genau, was an Elternabenden passiert. Deswegen hat sie beschlossen, dass ich weiter zum Elternabend gehen soll. you <laughs>